Meine Damen und Herren, es ist mir ein besonderes Vergnügen, Sie zu dieser Fachsession zu begrüßen. Wahrscheinlich ist die Meinung, dass hier die Türen zugemacht werden. Jawohl, vielen Dank. Wir haben heute ein ganz spannendes Programm. Wir fangen an mit der Bundesverwaltung. Wir knüpfen quasi an an den... Workshop von Stefan Zweili von heute Morgen. Was sind eigentlich die Anforderungen im ICT-Bereich? Was kann man da machen aus ökologischer, aus sozialer Sicht? Und es freut mich ganz besonders, dass wir sowohl das BAFU als auch das Seco haben gewinnen können. Sie wissen ja, wie das läuft. Sie beide widersprechen mir, wenn ich was Falsches sage, nämlich, dass die Nachhaltigkeitsempfehlungen quasi zweigeteilt waren, verwaltungsintern, und das Seco den sozialen Teil vorbereitet hat und das Bafu den ökologischen Teil. Und wenn man diese Kompetenzausscheidung kennt, weiß man auch, wie symbolisch wichtig es ist, dass Sie beide heute zusammen dastehen und uns über Nachhaltigkeit im ICT-Bereich berichten. Sie machen auch den Foliensatz zusammen. Ich denke, angefangen wird ein bisschen eher mit Ökologie, aber am Schluss haben Sie dann ein Gesamtpaket mit Ökologie und Sozial im ICT-Bereich. Ich denke, das ist da sicher der Hauptblock. Dann haben wir nachher SHP und dann haben wir noch einen Beitrag von Tobias Scher zum Thema, was mache ich mit den Laptops nach dem End of Life. Aber am Schluss wollen wir dann zurück zu Bundesverwaltung und SHP in dem Sinne, dass wir sagen, was bedeutet eigentlich das alles, was wir jetzt gehört haben, für das Big picture der Nachhaltigkeitstrends. Das ist dann der Zweck der Schlussdiskussion, aber vorher haben Sie sicher Gelegenheit zu fragen. Damit übergebe ich das Wort gerne an Frau Katharina Mayer und Selin Brucker, die uns aus der Bundesverwaltung aus erster Hand berichten, was sie im ICT-Bereich vorhaben. Das Florius. Gut, also mit dem Mikrofon. Guten Tag auch meinerseits und willkommen zu unserem Vortrag über den Circular merci, um, and Fair ICT-Pact, kurz C-FIT. Um, mein Name ist Katharina Mayer, ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Bundesamt für Umwelt. Sie sagen, wenn Sie mich nicht mehr hören, wenn ich da... Beim, also genauer gesagt, ähm, ich arbeite bei der Fachstelle für ökologische öffentliche Beschaffung beim BAFU. Ich bin dort unter anderem für das Thema IKT-Beschaffung zuständig. Ich vertrete das BAFU äh, auf internationaler Ebene im Rahmen des CIFIT und ich leite und koordiniere die Tätigkeiten des Paktes in der Schweiz. Und ähm, eben weil es beim nicht nur um die ökologische Nachhaltigkeit geht, sondern auch um die soziale Nachhaltigkeit geht, äh, referieren wir zu zweit, beziehungsweise ist das SECO auch involviert. Besten Dank und auch von meiner Seite herzlich Willkommen. Äh, wie es schon ein bisschen Herr äh, Steiner schon gesagt hat, äh, ich heiße Selin Brücke und arbeite im Sektor der internationale Arbeitsfragen des SECO. Äh, wir sind die Beratungsstelle für soziale öffentliche Beschaffung. Dies kann man erklären, weil wir die Schweiz an der Internationale Arbeitskonferenz vertreten. Wir sind daher besonders mit Fragen der sozialen Teilnahmebedingungen befasst, wenn die Leistungen im Ausland erbracht werden. Und, dies, und sind auch dies, deswegen Teil von bestimmten Arbeitsgruppen des SEFIT. Gut, genau, das Programm sieht so aus. Ich werde Ihnen kurz äh, den Kontext, in welchem der Seafit eingebettet ist, vorstellen. Ähm, und dann werden wir Ihnen einen ganz kurzen Überblick über die ökologischen und sozialen Herausforderungen äh, geben im IKT-Bereich. Dann werden wir zum Kernthema kommen, zum Seefit, und Da wird es um die Ambitionen, um ähm, die Kernstrategien und um die sogenannten Commitments gehen. Und am Ende werde ich Ihnen auch noch... Ihre Möglichkeiten der Mitwirkung vorstellen. Zum Kontext. Vielleicht kennen Sie schon diese Grafik. Es ist eine Grafik aus den Empfehlungen für nachhaltige Beschaffung der Beschaffungskonferenz des Bundes, BKB. Und wie Sie wissen, eben seit letztem Jahr ist das revidierte Recht in Kraft und damit sind neue oder klarere Möglichkeiten für den Einbezug von ökologischen und sozialen äh, Aspekten äh, vorhanden. Und hier haben Sie einen, einen äh, kurzen Überblick über diese Möglichkeiten. Zusammenfassend können wir Folgendes festhalten. Also ökologische und soziale Mindestvorschriften müssen als zwingende Teilnahmebedingungen ähm, eingehalten werden. Für die ökologischen Aspekte haben Sie die Möglichkeit zusätzlich auch noch, also Sie können sie auch bei den Eignungskriterien, bei den technischen Spezifikationen und bei den Zuschlagskriterien berücksichtigen. Und für die sozialen Anliegen, ähm, sie sind vor allem bei den Zuschlagskriterien äh, empfohlen, also zusätzlich zu den zwingenden Teilnahmebedingungen. Genau, und diese Empfehlungen, das ist... Einer der, einer der Instrumente des Bundes, die helfen oder die unterstützen, die nachhaltige Beschaffung unterstützen. Daneben gibt es noch weitere Instrumente. Ich habe das Gefühl, es funktioniert und mal, mal ja, mal nicht. Also alles gut. Es gibt die, auch noch die Relevanzmatrix, die Sie oben sehen. Das, das ist ein Dokument des BAFU. Dort kurz und bündig die ähm, Hauptimpacts entlang des Lebenszyklus von verschiedenen Produkten aufgezeigt. Ähm, und das ist, ähm, es wird auch gezeigt, was Sie bei der Beschaffung, also wie Sie diese Impacts bei der Beschaffung berücksichtigen können. Unten sehen Sie ein Instrument des SECO, also, ähm, das das SECO zusammen mit der Internationalen Arbeitsorganisation entwickelt hat. Mit diesem Instrument können Sie Risiko einer Verletzung von ILO-Kerne im Übereinkommen in einem bestimmten Land bewerten. Um dieses Instrument zu, also es ist nicht einfach frei zugänglich, also es ist öffentlich, aber man muss sich an das Seko wenden, um es zu bekommen und nutzen zu können. Aber das ist die Informationen, die es Ihnen gibt, sind sehr nützlich, um zu entscheiden, ob eine Prüfung vor Ort ähm, nötig ist oder nicht. Dann... Gibt es noch das äh, bekannte bereits jetzt <lacht> bekannte äh, Umwelt- und Ressourcenstandard für die IKT-Beschaffung, den sogenannten P025-Standard? Das ist eine bundesinterne äh, Weisung, die, äh, in der ökologische also nur ökologische Kriterien für die Beschaffung von äh, Desktops, Laptops, Monitore, Drucker, Multifunktionsgeräte und Netzwerkgeräte definiert sind. Also das wäre der Kontext, in, also was es schon alles gibt auf Bundesebene ähm, für eine nachhaltige Beschaffung im IKT-Bereich. Wir kommen jetzt zu den äh, Hauptimpacts in, bezüglich Nachhaltigkeit. Also äh, und Sie sehen hier einen Auszug aus der Relevanzmatrix. Und dabei ist, wird sichtbar, dass bei allen Phasen des Lebenszyklus, also bei äh, Umweltauswirkungen gibt. Es gibt so Wasser- und Bodenverschmutzung beim Bergbau, giftige Chemikalien und Strom aus fossilen Energiequellen bei der Verarbeitung, aber auch eine geringe Kreislauffähigkeit der Geräte, also das heißt sie sind nicht ähm, gut reparierbar, äh, sie werden nicht lange genutzt und auch bei der Entsorgung, ähm, da sind sie nur teilweise recycelbar. Und ich übergebe jetzt das Wort, Selin für die sozialen Herausforderungen. Dankeschön. Wie Sie hier sehen können, die sozialen Hotspots befinden sich in der Phase des Rohstoffgewinn und der Erstellung. Die Entsorgungsphase sollte ebenfalls nicht vergessen werden, da in dieser Phase das Risiko für Kinderarbeit besonders hoch ist. Die Einhaltung der sozialen Kriterien erfolgt in erster Linie über die Teilnahmebedingungen. Wenn die Leistung im Ausland erbracht wird, was meistens der Fall ist im IT-Hardware-Beschaffung, sind die Auftraggeberin verpflichtet, sicherzustellen, dass die Anbieterin und ihre Subunternehmer zumindest die Kernübereinkommen der IAU einhalten. Diese können in fünf Kategorien verteilt werden. Die Vereinigungsfreiheit, die Beseitigung aller Formen von Zwangs- und Pflichtsarbeit, die effektive Abschaffung der Kinderarbeit, die Beseitigung der Diskriminierung und seit Juni 2022 das Recht und Prinzip genau auf ein sicheren und gesunden Arbeitsumfeld. Die internationale Arbeitskonferenz verabschiedete eine Resolution, die das Prinzip und das Recht auf ein sicheren und gesunden Arbeitsumfeld zu den vier bestehenden Grundprinzipien und Rechten bei der Arbeit hinzufügen soll. Die Übereinkommen Nummer 155 und 187 werden neu als Kernübereinkommen referenziert. Gemäß IAO sind alle Mitglieder, auch wenn, auch wenn sie die betreffende Übereinkommen nicht ratifiziert haben, allein aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der Organisation verpflichtet, die Gegenstände der genannten Übereinkommen zu achten, zu fördern und zu verwirklichen. Das heißt für das Vergaberecht, dass die Einhaltung der beiden neuen... Kernübereinkommen eine soziale Beding Teilnahmebedingung im Sinn von Artikel 12 Absatz 2 des Böb. Darüber hinaus kann die Auftraggeberin weitere wesentliche internationale Arbeitsstandard, das heißt Prinzipien aus weiteren ILO-Übereinkommen, soweit die Schweiz sie ratifiziert hat, als Teilnahmebedingung verlangen. Im Wesentlichen geht es um die Berücksichtigung folgender Prinzipien. Schutz vor exzessiver Arbeitszeit und Recht auf Erholung, Mutterschaftsschutz, Schutz von Jugendlichen und branchenspezifische Übereinkommen über Arbeitssicherheit und Gesundheit, wie zum Beispiel das Übereinkommen 170 über äh, Sicherheit bei der Verwendung von Chemikerstoffe bei der Arbeit. Es liegt im Ermessen die, der Auftraggeberin, welche dieser weiteren Prinzipien sie als Teilnahmebedingung in einem Vergabeverfahren fordert. Im Bereich der IT-Beschaffung sind diese vier Themen wichtig und es ist empfohlen, die Einhaltung dieser Prinzipien zu fördern und zu überwachen. Ja, du kannst das behalten. Wir kommen jetzt zum äh Kern der Präsentation, also zum Circular and Fair ICT Pact. Der Cifit ist eine internationale Partnerschaft von Beschaffenden und die, die Idee dahinter ist, dass der IKT-Markt sehr groß ist und einzelne Beschaffende nur, ähm, also keinen oder nur wenig Einfluss auf die Lieferanten haben können. Und darum möchte der Pakt ähm, Beschaffende international zusammenbringen um mehr Gewicht zu haben und mit gemeinsamen Anforderungen an die Hersteller den Übergang zu kreislauffähigen und fairen IKT-Geräten zu beschleunigen. Und der, der Pakt ist etwas mehr als einem Jahr alt. Es wurde im Juni 2021 lanciert. Momentan zählt es zehn Mitglieder, vor allem aus Europa. Es sind auch Regionen vertreten, aber die Mitgliedschaft ist offen für alle Länder, der Welt und es sind Gespräche im Gange, um weitere Mitglieder zu gewinnen. Ähm, momentan liegt der Fokus auf Laptops und Smartphones, äh, aber das ist auch etwas, das sich entwickeln, weiterentwickeln wird. Wichtig zu wissen ist, ähm, dass es sich um eine Initiative des One Planet Network der UNO ähm, handelt. Es ist eine Initiative des öffentlichen Sektors, äh, nicht von einer privaten Organisation. NGOs, also von Beschaffende für Beschaffende. Der C-Fit hat vier Hauptambitionen. Also es geht einerseits ähm, darum, die also um die Kreislauffähigkeit, also das heißt, Material- und Produktkreisläufe zu schließen. Es geht aber auch um Fairness, also es geht darum, einen Beitrag zu ethischen und äh, sozialen, also fairen und ethischen Arbeitspraktiken in der gesamten Wertschöpfungskette ähm, einen Beitrag dazu zu leisten. Es geht natürlich auch um Klima und Energie, also darum die Treibhausgasemissionen und den Energieverbrauch zu senken. Und es geht um die Chemikalien, äh, also dass bedenkliche Chemikalien möglichst nicht mehr verwendet werden oder durch, ähm, sichere, durch sichere Alternativen ersetzt werden. Hier möchte ich einen äh, ganz kurz den kleinen grünen Disclaimer erklären. Ähm, diese Ambitionen und auch alle Inhalte der nächsten Folien sind im sogenannten SeaFit Framework enthalten. Dieses Dokument wird äh, diese Woche vom Steering Komitee des SeaFit verabschiedet. Wir erwarten keine großen Änderungen mehr, darum können wir Ihnen diese Inhalte auch zeigen. Aber äh, dennoch steht die der äh, offizielle finale entscheid noch bevor, darum. Gut, also wir haben diese vier Ambitionen und um diese Ziele zu erreichen, geht der CIFID von einem ganzheitlichen Verständnis von Beschaffung aus. Das heißt, äh, der Fokus liegt nicht nur auf die Ausschreibung, sondern äh, es wird der gesamte Beschaffungszyklus berücksichtigt. Und ähm, das bedeutet, also der Grund dafür ist, dass es gibt Hebel für Verbesserungen bei allen Phasen gibt und es gibt Interdependenzen zwischen diesen Hebeln. Also zum Beispiel, Sie können dafür sorgen, dass es bei der Ausschreibung Kriterien für Reparierbarkeit, für Langlebigkeit gibt, aber das nützt wenig, wenn Sie nachher, also nach der Ausschreibung, nicht auch dafür sorgen, dass sie den Geräten Sorge getragen wird, dass sie geschützt werden und dass sie effektiv repariert werden. Darum braucht es wirklich diesen ganzheitlichen Ansatz. Dann weiter beinhaltet ähm, der fit ansatz vier Kernstrategien, die konnten Sie schon auf der vorherigen Folie sehen. Also es geht darum, es geht um buy less, buy better, use better and use longer. Und für jede dieser Strategien wurden sogenannte Commitments definiert. Das sind äh, Prinzipien, zu denen sich die Mitglieder bekennen und die sie, ähm, sie engagieren sich auch, diese umzusetzen. Wir werden Ihnen jetzt ein paar dieser Commitments vorstellen, nicht alle, also wirklich nur ein Auszug davon ähm, und, und dann auch erläutern. Wir fangen mit Buy Less an. Ähm, ähm, bei dieser Strategie geht es darum, den Kaufbedarf zu hinterfragen und nur das zu ersetzen, was auch wirklich ersetzt werden muss. Also das heißt, ähm, konkret heißt es, die Alternativen zum Kauf zu prüfen. Also kann man die, bestehende, den, die bestehenden Geräte wirklich nicht länger nutzen? Kann man sie vielleicht aufrüsten? Bei den Monitoren kann man sich zum Beispiel die Frage stellen, ähm, brauchen wirklich alle Mitarbeitenden zwei Monitore an ihrem Arbeitsplatz? Also solche Fragen. Und ähm, ein weiteres Commitment, äh, das zu dieser Strategie gehört, das ist, darum die Komplexität der, der beschafften Produkte möglichst zu minimieren. Also das heißt, die Leistungsstärke, nur die Leistungsstärke zu beschaffen, also die Leistungsstärke der Laptops zum Beispiel, äh, nur die Leistungsstärke zu beschaffen, die sie wirklich benötigen und oder die ihnen erlaubt, die Geräte länger zu nutzen. Aber nicht einfach so das Maximum mal nehmen. Das wäre für Buy Less. Dann wir kommen wir zu Buy Better. Da, also da sind wir bei der Ausschreibung, das können Sie alle sehr gut. Es geht einerseits darum, energieeffizienter Geräte zu beschaffen, aber auch darum, kreislauffähige Geräte zu beschaffen. Darum ist hier ein, eines der Ziele, möglichst wenige neue Rohstoffe zu verwenden. Und das erreichen Sie zum Beispiel, indem Sie Geräte kaufen, die weil aus rezyklierten Materialien hergestellt worden sind. Was bezüglich äh, Kreislauffähigkeit auch wichtig ist, ist, dass die Geräte natürlich einfach, ähm, dass sie langlebig sind, einfach reparierbar, aufrüstbar etc. sind. Für diese zwei letzten Commitments ähm, zur Kreislauffähigkeit werde ich Ihnen jetzt zwei konkrete Beispiele zeigen, wie man sie bei einer Ausschreibung ähm, umsetzen kann oder was das ganz konkret in der Praxis bedeutet. Das erste, genau, das wird richtig angezeigt. Hier ist das erste Beispiel, also für den Einsatz von rezykliertem Material. Was Sie hier sehen, ist ein Kriterium aus der letzten Monitorbeschaffung des Bundes. Bei dieser Beschaffung wurde das Label TCO Certified als technische Spezifikation verlangt, also als Baseline. Und dann mit diesem Zuschlagskriterium wurden Angebote belohnt die Geräte ähm, beinhalteten, bei denen der Anteil an rezykliertem Kunststoff hoch war. Also je höher der Anteil rezykliertem Kunststoff im Produkt, desto mehr Punkte ähm, gab es. Das ist ein Beispiel, das kann man analog bei Laptops, Laptops auch machen. Dann ein weiteres Beispiel, ähm, also hier für das andere Commitment, also für die Umsetzung, also für die Reparierbarkeit und Langlebigkeit. Hier, was Sie sehen, ist eine, eine technische Spezifikation für Laptops, die aus dem Standard P025 kommt. Und dabei muss der Anbieter bestätigen, dass gewisse Komponenten austauschbar sind. Also bei Laptops sind das Datenspeicher, Arbeitsspeicher, Kühlventilator, Grafikkarte, Akku. Und ähm, gut, das, der Nachweis ist auch äh, konkret vorgeschlagen, aber äh, aus zeitlichen Gründen werde ich da nicht in die Details gehen. Das können Sie sonst gerne anschauen äh, später. Das ist alles öffentlich zugänglich. Ähm, genau. So, das waren jetzt zwei konkrete Beispiele, was diese Commitments in der Praxis bedeuten können. Und jetzt übergebe ich das Wort an Selin für den sozialen Teil. In Bezug auf sozialen Aspekten haben wir hier drei Commitments herausgegriffen. Erstens die Forderung von mehr Transparenz in der Lieferkette. Das bedeutet, dass in der Ausschreibung die Offenlegung der Lieferkette verlangt wird. Die Organisation Electronics Watch zum Beispiel unterstützt die Vergabestelle auch in diesem Sinn. Zweitens arbeitet das CEFIT mit allen Partner der Wertschöpfungskette zusammen, um die Sorgfaltspflicht in Bezug auf Menschenrechte, menschenwürdige Arbeit sowie Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zu fördern. Dies erfolgt unter anderem durch die Überwachung der Einhaltung der Kern IAO-Übereinkommen. Drittens nehmen wir die Kernübereinkommen der IAO und zusätzlich die Prinzipien aus Übereinkommen 170 in Verträge auf. Vertragsklauseln ermöglichen die Überwachung und Kontrolle der Mindestansforderung. Ähm, hier auch noch ein Beispiel, äh, wie man äh, die Sorgfaltsprüfung fördern kann. Äh, dieser Zuschlagskriterium belohnt die Anbieterin, die über einen Verhaltungskodex verfügt. Ähm, dieser Kriterium war schon und wird in der Zukunft vom BIT äh, gebraucht. Schließlich äh, nahm das SECO im Rahmen vom CEFIT äh, an einer Arbeitsgruppe teil, die sich aus 18 Vergabestellen aus vielen europäischen Ländern zusammensetzte. Das Ziel war, in verschiedenen Workshops Good Practice und Herausforderungen für Vergabesteller zu diskutieren. Aus diesen Workshops ergab sich eine Liste von empfehlungswerten Maßnahmen. Es ist zum Beispiel empfohlen, Ressourcen für Kontrollmaßnahmen zu bereitstellen und inter internes Wissen aufzubauen. Eine Schlusserfolgerung war auch, dass die Arbeit mit Zertifikation die Kontrolle erleichtern können. Ich werde jetzt nicht im Detail über alle diese Maßnahmen reden. Das Dokument ist auch zur Verfügung auf, auf, auf diesem Link. <lacht> Dankeschön. Du kannst <lacht> Gut. wir kommen jetzt zur Strategie Use Better. Und äh, da geht es eigentlich darum, den Geräten Sorge zu tragen und sie zu schützen. Ein konkretes Beispiel hier, ähm, also es geht darum, Smartphones mit einer guten Hülle und mit einem Panzerglas zu versehen. Das mag jetzt trivial tönen, aber wir äh, haben festgestellt, dass es diesbezüglich viel Potenzial gibt. Äh, es gibt Unterschiede zwischen den Hüllen und auch etwas, das man nicht einfach den Nutzenden überlassen soll als Beschaffende. Und ähm, ein, ein äh, weiteres ähm, Commitment äh, ist, dass man die Geräte effizient nutzt. Also hier muss man vor allem an die Konfigurationen der Geräte denken. Also hat man den, äh, einen, eine kurze Zeitdauer für den Übergang äh, in den Ruhezustand äh, im Einsatz. Bei Monitoren, die zum Beispiel eine... Ähm, Anwesenheitssensor äh, haben. Ist dieser aktiviert oder nicht? Also es gibt eine Reihe von ähm, Ebel bei den Konfigurationen, die man einsetzen kann. Dann kommen wir zur letzten Strategie, zu Use Longer. Wie der Name es schon sagt, es geht darum, die Lebensdauer der Geräte in der eigenen Organisation zu verlängern. Ähm, das ist, also da, helfen, da hilft es, wenn man erweiterte Servicevereinbarungen hat, wenn man längere Garantien für die Geräte, aber auch für die Ersatzteile. Und ja, hier ist es wichtig, dass die nötigen Prozesse vorhanden sind und dass man wirklich die Möglichkeiten ausschöpft. In der Grafik hier möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass, es, dass der Grundsatz der Lebensdauerverlängerung das ist ähm, ein guter Grundsatz bei Laptops, Tablets, Smartphones. Aber bei anderen Gerätekategorien kann es sein, dass der Ersatz von alten Geräten besser ist als äh, deren weiteren Einsatz, also deren Lebensdauerverlängerung. Und äh, das hängt davon ab, eben ob, ob die Nutzungsphase mehr ins Gewicht fällt oder die Produktionsphase. Und was Sie hier sehen, das sind die Treibhausgasemissionen aus der Produktion der Geräte in, mit den grauen Balken und äh, die Treibhausgasemissionen aus der Nutzungsphase mit den gelben Balken. Was man hier sieht, ist, dass bei Monitoren und Desktop-Computer sind die gelben Balken größer. Das heißt, die Nutzungsphase trägt mehr zu den, äh, also verursacht mehr Treibhausgasemissionen. Das heißt äh, eben da, also das hat mit dem höheren, relativ höheren Energieverbrauch dieser Geräte und auch mit der besseren Energieeffizienz ähm, der neuen Geräte und darum, da muss man prüfen und es ähm, kann gut sein, dass es besser ist, die alten Geräte zu entsorgen. Aber eben bei, der Pakt fokussiert vor allem auf, um, auf Laptops, Smartphones äh, und, und da ist es ganz klar, oder Sie sehen, da sind die grauen Balken, die größer sind, das heißt, die Produktion ähm, verursacht mehr äh, Treibhausgasemissionen und da, darum ist das Ziel, die Produktion neuer Geräte zu, zu verhindern wenn man produzierte Geräte so lange wie möglich einsetzt. Und dann die nächste Frage ist also die nächsten Meilensteine des Paktes. Wie schon vorhin gesagt, diese Woche sollte das seafeed framework verabschiedet werden. Und wenn das Steering-Committee keine Änderungen wünscht, dann wird das Dokument bald auf der Webseite des SeaFeed erhältlich sein. Weiter, äh, dieses Jahr sollte dann eine weitere Publikation folgen. Äh, das wird ein Dokument sein, in welchem es konkrete Beispiele zu allen Commitments geben wird. Also wir haben Ihnen wirklich jetzt nur ein paar dieser Commitments gezeigt. Es gibt noch viel mehr in dem Framework. Und dann äh, das Ziel mit diesem zweiten Dokument ist, konkrete Beispiele für alle diese Commitments zu zeigen. Was sind denn die nächsten möglichen Schritte für Sie? <lacht> Eine Möglichkeit ist, dass Sie mit uns zusammenarbeiten. Wir würden gerne einen Piloteinkauf durchführen, bei dem alle Commitments des Paktes umgesetzt werden. Das heißt, wir suchen interessierte Einkäufer oder Einkäuferinnen, die bald Smartphones oder Laptops beschaffen werden und die bei dieser Beschaffung mit uns und mit dem Pakt zusammenarbeiten möchten. Möglichkeit und wir würden uns natürlich sehr freuen, ähm, wenn wir Sie dazu gewinnen könnten. Eine zweite Möglichkeit ist, dass Sie am Austausch der äh, schweizerischen Einkäufergruppe ähm, teilnehmen. Das also ist eine, die Einkäufergruppe des, des CFIT, ähm, das ist freiwillig, da können Sie gerne teilnehmen. Dann die dritte Möglichkeit ist, dass Sie direkt als Beschaffende Organisation dem Pakt beitreten. Äh, das kostet Ihnen nichts. Und äh, dann könnten Sie auch direkt äh, in den internationalen Arbeitsgruppen mitwirken. das wären die drei Möglichkeiten. Und äh, Ihre Partizipation bietet Ihnen verschiedene Vorteile. Also es gibt einerseits natürlich den Wissens- und Erfahrungsaustausch. Ähm, Sie können sich vernetzen und dadurch vielleicht auch Partner für gebündelte Beschaffungen finden. Das ist vor allem für kleine Beschaffende interessant im EKT-Bereich, und es gibt in der Westschweiz ein sehr gutes Beispiel von gebündelter Beschaffung äh, von, von Laptops, die auch nachhaltig ist. Äh, eine weitere, ein, also ein weiteres Vorteil ist, dass Sie, ähm, Sie Ihr Engagement für die nachhaltige Beschaffung sichtbar machen und Sie können Ihre Position gegenüber Anbietenden stärken. Das alles äh, bekommen Sie ohne finanzielle Verpflichtung. Also, ja, das ist wir sind am Ende äh, dieses Vortrages gekommen und ähm, ich danke Ihnen für, wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und äh, wir stehen für Fragen gerne zur Verfügung. Ganz herzlichen Dank für diese Präsentation. Entschuldigen Sie. Sind unmittelbar Verständnisfragen zu diesem Konzept, zur Art, wie das läuft? Wie funktioniert denn dieser Willensbildungsprozess, der ja jetzt diese Woche zum Abschluss kommen soll auf internationaler Ebene? Ich stelle mir das einigermaßen anspruchsvoll vor. Also es gibt das, also das müsste noch funktionieren, danke. Ähm, also das Steering Committee äh, besteht aus... aus ähm Repräsentanten der, der Mitglieder, also die Schweiz hat kein, ähm, kein Vertret, keine Vertretung im Steering-Committee, aber das ist im Moment noch ein kleines Gremium. Da, also, es sind auch ähm, gewisse Personen, die im Steering-Committee sind, sind auch in, den Arbeits-, in der Arbeitsgruppe, die die Kriterien, also, der, also die, ja, die, den CFIT-Framework entwickelt haben. und ähm, wir erwarten einfach keine großen Änderungen mehr, weil der Prozess, der, also der Entwicklungsprozess dieser äh, dieses Civit-Framework äh, ja, hat lange gedauert. Also es gab mehrere Runden und äh, Anpassungen am Ansatz und das ist jetzt aber äh, wirklich schon ähm, ein sehr ausgereiftes Dokument. Darum ähm, ja, also es braucht sehr viel Zeit. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es sehr viele ähm, Gibt, aber es ist mehr ein bisschen, man merkt, oh, dass das ist jetzt nicht so Also man merkt, wie man geht, dass man noch etwas anpassen muss. Also das ist mehr so. aber meistens sind auch alle einig, dass man das ändern muss oder verbessern muss. Und es gibt ein Sekretariat in den, in den Niederlanden. Also das, die Initiative wurde von den Niederlanden initiiert, zusammen mit Belgien. Und das Sekretariat ist, ist dort angesiedelt und die. Ähm Leiten die Arbeiten zum Civics Framework? Gibt es Fragen aus dem Publikum zum Konzept, zu den Beteiligungsmöglichkeiten? Ich sehe da zwei erhobene Hände. Ich fange bei der Dame an. Vielen Dank fürs Ladies First. Lena Götzinger, Walder Wies. Sie haben erzählt, dass momentan Laptops und Smartphones im Fokus stehen. Ist denn schon? Gibt es denn schon konkrete Pläne ähm, für Dienstleistungen oder für weitere Produkte, was äh, zukünftig folgen soll? Denn es kam auch vorhin bei der Ask a Lawyer Session zur Frage, ähm, wie denn wie man die Nachhaltigkeit bewerten kann bei Dienstleistungen wie Software as a Service. Also im, ähm, im Rahmen des Paktes sind, also Dienstleistungen sind im Moment äh, noch kein Thema, eher weitere Hardware-Produkte, aber da, da gab es noch keine konkreten äh, Entscheidungen, dass ich jetzt etwas sagen ähm, könnte. Ähm, eine Frage ist vielleicht Software, also das ist das ist keine, keine IT-Dienstleistung, das ist noch, also wenn, wenn man fertige Software kauft, also nicht das ist ein bisschen äh, die Frage etwas, das wir auch anschauen. Aber auch weil es ähm, ähm, Interdependenzen gibt oder zieh, zwischen dem, was man mit der Hardware verbessern kann und das, was äh, bei der Software passiert. Also unter anderem, also, da kann Stefan Zweili das noch besser sagen. Aber einfach die, die neuen Versionen der Software brauchen mehr Kapazität, oder? Und dann ist die, reicht die Hardware, die man hat, nicht mehr. Aber das ist so sich da etwas anderes vorstellen, oder es könnte in eine, in eine andere Richtung gehen. Genau. Aber für IT-Dienstleistungen, was ich sagen kann, da, da kann man sich, äh, aber das ist eher unabhängig vom, vom Cifit. da können wir als Fachstelle äh, des BAFU haben wir auch Vorschläge für, ähm, also allgemein für Kriterien, also es wären ähm, Eignungskriterien oder ein Zuschlagskriterium, also dass, dass man verlangen kann, also wie, wie ist die Nachhaltigkeit des, des Entwicklers, also es gibt ein, ein bisschen äh, allgemein, aber wie nachhaltig äh, das entwickelte, die entwickelte Software ist, also es gibt da vom, ähm, von Deutschland gibt es einen sehr guten Leitfaden, äh, das Sie kennen, <lacht> genau, da, also so, so weit sehen wir, <lacht> genau. Vielen herzlichen Dank für Ihre Frage und für die Antwort, dann habe ich da oben noch eine Hand gesehen. Besten Dank für Ihre Präsentation. Das ist natürlich für den Bund selbstverständlich, dass man das hoffentlich einhält. Ich beschäftige mich auch mit Beschaffungen der Kantone. Gibt es in Ihren Überlegungen Möglichkeiten, direkte Richtlinien weiterzugehen? Also natürlich, der Kanton muss ja dem der Vereinbarung beitreten zuerst, aber... Was, sind, was stehen für Tools mittelfristig zur Verfügung, damit die Kantone das auch tun? Damit man sie motiviert und ihnen das Leben vereinfacht, weil die Erfahrung zeigt, sonst würden sie es nicht tun. Also die Möglichkeiten, die ich sage. Also es ist überhaupt nicht kompliziert, beim Pakt mitzumachen. Das möchte ich zuerst mal. Also wirklich, es ist, eben mit, es ist ähm, das muss die Hierarchie äh, das zustimmen, eigentlich. Äh, und nachher ähm, dann sind Sie Teil der Austausch, also sind Sie in der Schweizer Einkäufergruppe und dann bekommen Sie Unterstützung, also so wie wir können, von uns. Was man noch machen kann, also Sie können auch im Moment noch, ohne dem Pakt beizutreten, können Sie auch bei der Einkäufergruppe, also die wir leiten, können Sie mitmachen. Das wäre ein erster Schritt. Wenn Sie bald eine Beschaffung haben, dann eben wie gesagt, wir suchen einen Pilot. Also da Sie können auch vorschlagen wir würden, gerne bei dieser Beschaffung mit Ihnen zusammenarbeiten. Also das ist etwas, das wir aus Ressourcengründen nicht vielleicht nicht für 26 Kantone machen können, aber das ist eine Möglichkeit. Was auch eine sehr gute Möglichkeit ist, um die Sache, damit es einfacher ist, ist, dass Sie die Beschaffung bündeln. Also das gibt es ein sehr gutes Beispiel aus der Romandie. Das äh, ist ein Zusammenschluss, also das heißt der äh, Partenariat d'Achat Informatik Romand. Und das sind der äh, Kantone, Städte, du weißt es auch besser, also Flug äh, Fachhochschulen, Flughafen, Flughäfen, also sehr viele öffentliche Beschaffende, die sich zusammengetan äh, haben und die zusammen äh, eine, also die Laptops beschafft haben. Und das ist natürlich bezüglich Nachhaltigkeit äh, insofern einfacher, dass dass man das Know-how bündeln kann und da, da hat vor allem ähm, die Nachhaltigkeitsverantwortliche äh, für das Kanton Bad, die sich sehr gut auskennt, die, die da beitragen konnte. das äh, heißt auch Organisationen, die selber keine Nachhaltigkeitsspezialisten oder profitieren dann von diesem Know-how, das wäre eine Möglichkeit. Und Sonst, äh, ja, es ist, äh, der Bund kann nicht den <lacht> nichts vorschreiben. Genau, das ist, glaube ich, der Punkt. Er wollte ja auch quasi, was machen wir mit der Guidance, nicht nur, wie kriegen wir das Know-how. Und da ist es tatsächlich so, dass man den 2 P25 von Bundesebene aus den Kantonen nicht vorschreiben kann, weil die interkantonale Vereinbarung für das öffentliche Beschaffungswesen, die brauchen wir ja genau deshalb, weil der Bund, nicht kompetent ist, um das kantonale Beschaffungswesen zu regeln. Aber es gibt die Arbeitsgruppe TRIAS, ich weiß nicht, ob du von der gehört hast, die machen äh, Leitfäden und Faktenblätter für das neue Beschaffungsrecht. Und das ist das erste Mal in der Schweiz, dass Bundesebene, Kantone und Gemeinde- und Städteverband zusammen Vollzugshilfen basteln, also das ist ein riesen Meilenstein. Also dieses Projekt TRIAS empfehle ich dir äh, gelegentlich mal zu googeln. Da sind Dinge am Werk, die für den schweizerischen Föderalismus also, also geradezu erstaunlich gelten dürfen. <lacht> ja, unbedingt. Du hast gesagt, dass man den P 25 nicht vorschreiben kann, das ist richtig. Aber inhaltlich die Kriterien selbst, und Sie haben ja nach den Tools gefragt. Pfannenfertige, Tools, die einfach rauskopiert werden können, die gelten für den Kanton, für die Gemeinden und für den Bund. gleichermaßen. Es sind Gesetze dahinter. Also das ist ein praktisches Beispiel, einfach cut and paste. Da haben Fachspezialistinnen und auch Juristen die Kriterien definiert und geprüft. Die sind rekursfest. Also da kann man es einfach nehmen. Also als Ergänzung. Wir sind, ja gezeigt vielleicht noch ganz kurz, wir, also die Fachstelle, also unsere beiden Fachstellen. Wir, wir sind vor allem, also wir haben auch eine Beratungsfunktion für ähm, föderale Beschaffende, also für föderale Beschaffungsstellen, aber äh, wir haben auch eine Information- und Sensibilisierungsfunktion, solche Aufgaben. Und wenn Kantone zu uns kommen und Fragen haben, dann ähm, helfen wir gerne weiter. Also, sie können wir, auch schreiben und mit ihrem Anliegen und dann können wir schauen, was wir anbieten können. Sehr schön, vielen herzlichen Dank. Dann, wenn wir schon beim Juristenfutter sind, machen wir, also spiegeln wir das gleich ein bisschen und zwar... Ist es mir wichtig, die Neuheiten rauszuschälen, oder? Die beiden Damen machen das schon so routiniert, dass wir denken, das sei immer so gewesen, aber das ist bekanntlich nicht so. Es sind ein paar Dinge neu. Und darauf möchte ich Ihr Bewusstsein wirklich quasi schärfen, unser aller Bewusstsein. Nämlich, es gibt nach neuem Recht ökologische Teilnahmebedingungen, die es nach altem nicht gab. Stefan Zweili hat mir mal eine Mail geschickt, was mache ich, wenn ich keine ökologischen Mindeststandards im Gesetz habe und die Lösung war dann, die einfach aus technischen Spezifikationen vorzuschreiben. Aber nach neuem Recht ist es ausdrücklich so, dass es, wer die Umweltschutzgesetzgebung nicht einhält, ist draußen und damit ist das dieselbe Logik, Teilnahmekriterien, wie wir sie bisher für die ILO-Call-Labor-Standards und die Sozial-Mindestandards kannten. Das ist Punkt 1. Ich hoffe, ich sage aus BAFU-Sicht nichts Falsches. Nein, nein, aber ich glaube, es ist mehr, ähm, ja, das ist eine Diskussion. Also in P025 werden als TS äh, wird gefordert, dass... Äh, die Anbieter müssen bestätigen, dass die Energieeffizienzverordnung ein, eingehalten wird, mhm. dass die ähm, Chemikalien, die ChemV, die, Chem oh. ja, die Risikoreduktionsverordnung und die andere ist die Chemikalienverordnung, ich weiß es leider nicht mehr so auswendig, Und die ChemV. Stefan also Zweilinigt ist alles richtig. <lacht> dass diese, diese drei äh, Verordnungen eingehalten werden. Und das ist eigentlich Standard, das, das, wie Sie sagen, ja theoretisch, das ist das Gesetz, das müssen Sie einhalten, das muss man nicht noch spezifizieren. Da kann man aber sagen, gut, wenn man es als TS noch drin hat, dann wird man, ist das eine Erinnerungshilfe für die Beschaffenden, oder? Das erhöht die Transparenz, oder? Ja, genau, also das, das, ist, das ist noch ein Reminder, aber eigentlich, ähm, es ist die Rolle der Marktkontrolle, oder? Die Einhaltung... Ähm, also zu kontrollieren, dass die Geräte diese Verordnungen, also die Vorschriften in diesen Verordnungen einhalten, nicht. Aber wie Sie sagen jetzt, theoretisch kann man auch, also wenn man diese TS nicht in der Ausschreibung hat, dann kann man sich auf die Teilnahmebedingungen beziehen. oder? Genau, und das macht dann einfach Sinn, wenn man das als Teilnahmebedingungen definiert, dass das in genau der gleichen Transparenz darzustellen, damit die Anbieter wissen, auf was Sie sich da einlassen. Genau, wunderbar. Bitte? Vielleicht, was, was mir eher wichtig scheint, ist, äh, es, gibt ein bisschen, es gibt einen Unterschied, oder, bei den, ähm, äh, oder was die, die zwingenden Teilnahmebedingungen äh, bewirken können, also bei, bei sozialen Teilnahmebedingungen, bei ökologischen Teilnahmebedingungen. Die, die ähm, sozialen Teilnahmebedingungen, das sind die ILO-Kernübereinkommen, oder? und das ist wirklich die Basis, und auch sehr viele, ich sage mal, äh, Labels, äh, soziale Labels, bauen auf diese Kernübereinkommen auf oder das ist das ist oder es geht sehr stark um das bei den Umweltübereinkommen das sind auch wichtige Übereinkommen aber sie verpflichten meistens Staaten und sehr oft bei ökologische Labels die beziehen sich gar nicht so stark auf diese Übereinkommen sondern sie sie schauen sich eben wo sind die Probleme und da dann gibt es Kriterien um diese Probleme zu beheben also das heißt ja, für ökologische Anliegen ist es, ist es wichtig, also ist das, das Gesetzliche wirklich das Minimum, aber da, da ist es wirklich wichtig, dass man vielleicht noch mit Labels arbeitet, weil das bringt, mhm. da, da kann man wirklich Verbesserungen herbeiführen. Sehr schön, vielen herzlichen Dank. Es war mir einfach wichtig, das zur Hand des Publikums noch auszuschälen dass sich da die, die Konstruktionsweise nach dem neuen Recht geändert hat. Ein zweiter Punkt, der in diesem Zusammenhang interessant ist, es gibt neu die Möglichkeit, soziale Eigenschaften, die über das Minimum hinausgehen, im Rahmen des Zuschlagskriteriums Nachhaltigkeit zu belohnen. Das war nach altem Recht mangels gesetzlicher Grundlage nicht möglich, jedenfalls nach meiner Rechtsauffassung. Und nach neuem Recht gibt es jetzt endlich die klaren Hinweise in der Botschaft zum neuen Beschaffungsrecht, da sagt, mit Nachhaltigkeit ist auch Fairtrade gemeint. Also soziale Standards, die über das Minimum hinausgehen. Ich hoffe, ich sage da jetzt aus ECO-Sicht nicht Falsches. <lacht> Wunderbar, vielen Dank. Also das sind die Dinge, die wir brauchen. Und jetzt kommt noch ein spannender Moment. Sie haben eine Folie gehabt mit Recycling und Monitoren haben gesagt der Mindeststandard ist TCO. Und wenn man mehr macht als das mit äh, Recyclinganteil, genau das hier, dann gibt es extra Punkte beim Zuschlag. Und da gibt es einen neuen Gerichtsentscheid, der ausdrücklich sagt, das ist das Zusammenspiel von technischen Spezifikationen als Minimum und Punkte, wenn man mehr macht ausdrücklich erwünscht ist, dass war rechtlich zulässig, sogar nach altem Recht, das haben einfach nicht alle gesehen, aber möglich war es immer, und nach neuem Recht, und das ist ja klar, ist es jetzt besonders erwünscht. Wer dazu die Quelle möchte, das ist B 879 2020 vom 8. März 2021, Erwägung 647, dort steht das alles drin. Das Zusammenspiel zwischen Minimum und Belohnung für Mehrleistung ist jetzt ausdrücklich als rechtskonform gelabelt, sozusagen durch die eidgenössische Justiz. Das sind so die Dinge, die mir spontan einfallen, um, um das in den Kontext zu stellen. Wenn, da sehe ich noch eine Frage, bitte. Eine einfache Frage und zwar: Wir haben jetzt über den konventionellen Kauf von Geräten gesprochen. Inwieweit werden neuere Geschäftsmodelle wie beispielsweise Geräte-Leasings entsprechend berücksichtigt? Weil dort ist es also so, dass die Beschaffung ja ein bisschen anders funktioniert und eigentlich Dienstleistungsaufwände entstehen. Also das ist ähm, auch eine Möglichkeit. Jetzt im Rahmen des Paktes ist das sicher auch eine, eine Möglichkeit, eben. Ähm, also es weniger kaufen oder mehr ausleihen, das wäre bei dieser Strategie. Jetzt, ich bin mir nicht mehr sicher, ob, er, ob es ein Commitment dazu gibt oder also so ganz spezifisch. Das ist eine der Möglichkeiten, klar. Und jetzt beim Bund, äh, ob das eine Überlegung ist, ähm, absolut, sagt Stefan. Ich denke, da ist es so ein bisschen... Ähm, da müsste man aus ökologischer Sicht müsste man einfach sicherstellen, dass, also wenn dieses Product as a Service, wenn man einfach ähm, die, die Laptops nicht kauft, sondern ausleiht, dass es nicht dazu führt, dass die Laptops, das Hardware so günstig ist, das wird einfach alle drei Jahre ersetzt, oder? Und äh, eigentlich, ähm, das führt auch dazu, dass man sehr viele, sehr viel Hardware verwendet, einfach weil, weil sie vielleicht so günstig sind und je nachdem, wie das Pricing ist, oder? Das möchte ich jetzt so gut. Wenn das Product as a Service mit, einem guten, ähm, mit einer guten äh, Nutzungsdauer und mit einer guten Wiederverwendung, guter Entsorgung ähm, ist, dann ist das sicher eine Option. Ich das man, kontrollieren, man hört Sie das nicht, wenn ist. Sie nicht ins Mikrofon reden. Wir zeichnen das Ding auf. Bitte noch einmal. Genau. Also die Frage ist, wie schützt man in diesem Fall ähm, genau dieses cfit framework damit es nicht eine Verlagerung vom Kauf zur Dienstleistung eben aus diesen genannten Gründen gibt? Gibt es da etwas, das im Framework hier ansetzt? Würde ich sagen eben die die auch die Grundsätze oder wenn man sagt, dass das Ziel also beim Commitment äh Genau, wir reduzieren unsere Abhängigkeit von neuen und knappen Rohstoffen, indem wir mehr sekundäre recycelte und oder biobasierte Materialien verlangen. Ähm, diese Grundsätze, also, die, also diese Commitments, die, ähm, die sind anwendbar auf die Produkte, die man kauft direkt, aber die wären auch anwendbar auf die Produkte, die man vom Product as a Service bekommen würde. Oder? Also auch dort müssen, muss das umgesetzt werden. Also, müsste es genauer nachschauen, also das ganze Dokument ob da ähm, ob es da irgendwelche Sicherungsmechanismen gibt, wie er sie sich vorstellt ja ich glaube im Moment gibt es mehr, geht es sowieso mehr in das ähm, Ziel wirklich dass die also es gibt noch sehr viel Potenzial bei der Lebensdauerverlängerung äh, das ist eher wenn man es selber kauft also mehr in diesem Vielen herzlichen Dank. Dann komme ich, wenn jetzt nicht noch was ganz Dringendes das ist, das spezifisch zu diesem CFIT. Okay. Meine Frage ist, äh, Sharing Economy wird ja im Prinzip überall äh, praktiziert und ist ein möglicher Ansatz. Also ich denke an Mobility. Ich denke an Wohnungen, Airbnb, gibt es Überlegungen im ICT-Sektor auch, so etwas zu machen oder ist das denkbar? Also ich gebe ja nicht mein persönliches Laptop jemandem weiter, oder? also irgendwie ist das schwieriger. Also, also ich überlege gerade, ist das jetzt sehr unterschiedlicher vom Product-as-a-Service vermutlich? So, oder? Also, das ist, das ist eine, eine Möglichkeit. Ähm, wie gesagt, also man, ja, theoretisch kann man auch. Ja, ja, ja, Also es ist, was sicher ein Teil vom, vom Pakt ist, ist auch, äh, man kann zum Beispiel auch Secondhand Geräte kaufen, man kann also all die Ansätze, die dazu führen, dass man weniger Ressourcen benutzt und äh, dass man die, die Kreisläufe schließt. Ähm, all diese Ansätze sind Teil des Cifit da, also für mich ist das so, so ähm, Mobility ja, ist eigentlich, ähm, so, also, oder, wenn man das bei, bei den e geräten hätte, ist das wie ja, das ist so, das ist so, man leitet die, die Hardware aus, oder? Vielen herzlichen Dank.